Ich sage es jetzt kurz am Anfang. Hier unten haben wir einen QR-Code, den könnt ihr scannen, wenn ihr interessiert seid. So, jetzt erstmal nochmal. Ich bin Benjamin, das ist Caleb. Wir wollen von unserem Hi. Projekt Foodrush vorstellen. So. <lacht> erstmal, was ist Food Rush? Food Rush ist eine Plattform für jede Person, die sich gerne etwas Geld damit verdienen will, jemandem etwas zu essen zu bringen oder zu trinken zu bringen oder generell etwas. Oder, wenn man einfach nur zu faul ist, sich etwas zu essen oder zu trinken, zu holen. So, wir wollen die Plattform erstmal als Website rausbringen und danach noch auf iOS und Android-Geräten. Ja, die, die Seite funktioniert derzeit schon, teilweise. Wir haben auch schon das Account-System eingeführt. Das heißt, ähm, Username oder E-Mail und Passwort funktionieren schon. Das ist schon erstmal die Ansicht für ähm, die Internetseite. Und auf der, Seite sehen wir schon mal, auf der anderen Seite sehen wir schon mal, ähm, wie es aussieht als App. So, Caleb, du. Okay, ich gebe mal kurz ein kurzes Beispiel, nämlich, wir stellen uns mal kurz vor, es gibt eine Frau und einen jungen Mann. Äh, die Frau bemerkt gerade, sie braucht etwas. Und ähm, der lieber Service braucht halt ein bisschen, lang, ein bisschen länger als sonst. Ähm, und da gibt es jetzt unsere Plattform, wo man... Seine, äh, seine Sache, seine Anzeige hochstellen kann. Und dann sieht er seine Person, denkt der Preis ganz gut und bringt die Sache sehr schnell. ja ähm, Wir benutzen als Datenbank die Firebase, Realtime Database, äh, um die User Anzeigen zu speichern. Und, einem und äh, wir, es sind schon vier Leute, die daran arbeiten, nämlich äh, ich, dann noch Benjamin, äh, Luca und Jara. Ja. Ähm, deshalb brauchen wir noch einen Social-Media-Manager und einen IOS-Entwickler. Caleb, warte kurz. Ja, ja. Ähm, ja so ein Monat schon circa jetzt wieder. Es ist halt entstanden bei Jugendhack in Frankfurt, da hatte er zuerst die Idee. Und nun sind wir halt nochmal drauf gekommen. Wie gesagt, brauchen wir einen Social-Media-Manager und halt IOS-Entwickler. Nochmal. So, dann kann ich jetzt erstmal schon mal sagen, Danke, dass ihr uns erstmal zugehört habt. Jetzt könnt ihr noch mal ein paar Fragen stellen, wenn ihr überhaupt noch ein paar habt. Es ist halt jetzt nicht so viel gewesen gerade, aber ja. Ähm, ihr möchtet quasi, dass Menschen aus dem Supermarkt Dinge zu anderen Menschen bringen und für ja. sie mit einkaufen. Ja. Habt ihr schon ähm, quasi einen Kontakt oder ein Konzept, wie ihr das in Supermärkten unterbringen wollt? In Supermärkten ja nicht wirklich. Es soll eigentlich nur so sein, dass bevor ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, schaue, ob jemand in meiner Umgebung noch irgendwas mitgebracht bekommen haben will. Und dann sage ich: Ja, ich bringe dir das mit. Wo wollen wir uns treffen, dass ich dir das geben kann? Dann gibt man es ihm und kriegt dafür das Geld wieder zurück, das man es ihm halt gegeben hat. Okay. Noch Fragen? Wäre es aus eurer Sicht auch vorstellbar, dass man dieses System, wenn es mal läuft, auch noch für andere Dinge als Nahrungsmittel einsetzt? Caleb? Ähm, also, darüber habe ich eigentlich schon überlegt, aber wir wollten uns erstmal darauf begrenzen für Nahrungsmittel und Getränke. Später können wir ja noch mehrere Versionen hinzubringen, wo man auch andere Sachen holen kann. Ich hätte noch eine Frage. Erstmal ein cooles Tool. Ähm, vielen Dank für die ähm, Präsentation. Wie, wo arbeitet ihr und wie arbeitet ihr gemeinsam im Team daran? Wir arbeiten derzeit zusammen in Slack darüber, dadurch, dass ich ähm, am anderen Ende Deutschlands bin, eher ganz woanders. Und dadurch ist es halt blöd, wenn wir nebeneinander, also können wir nicht nebeneinander sitzen. Wir versuchen halt viel, so viel wie möglich zu Skypen, dass wir halt untereinander gut arbeiten können. Genauso halt arbeiten wir über Slack miteinander im Team. Wie viele Stunden muss ich so pro Woche investieren, wenn ich dabei sein will? Das kommt darauf an. Es ist jetzt ähm, derzeit halt noch ein bisschen viel, aber es wird auch wieder weniger. Ähm, wie viel insgesamt, kann ich jetzt nicht sagen. Es gab vielleicht auch mal eine Woche, wo wir nicht wirklich was geschrieben haben, weil jeder schon was hatte zu tun gehabt. Wir arbeiten aber halt nicht nur wirklich mit Slack, sondern auch mit Monday.com, wo wir halt ähm, auch Aufgaben eingetragen haben, die man, wenn man will, und Zeit hat, schon machen kann. Und dann eingeben kann, wenn man sich da ähm, bereit fühlt, das jetzt zu machen, noch eingeben kann, wie lange das circa noch dauern könnte. Man kann sich da also selbst Zeiten setzen. Und wie, also wie viele Stunden pro Woche arbeitet ihr so da dran? Äh, Caleb? Ich konnte die Frage gerade nicht richtig hören. Wie viele Stunden pro Woche arbeitet ihr da dran? Wie lange wir schon daran gearbeitet haben? Ja. Achso, ich, wie, also ich äh, arbeite jetzt vielleicht so eine Stunde pro Tag und dann am Wochenende vielleicht so drei Stunden. Und dann, ich glaube, Luca, der Webentwickler, der macht das vielleicht sogar noch mehr. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Eine letzte von mir. Ähm, und zwar wollt ihr das kommerzialisieren? Wollt ihr das für alle einfach zur Verfügung stellen? Ich habe halt die Vision, ne, äh, die ältere Dame oder der ältere Herr, die bei mir um die Ecke wohnen, ähm, könnten zukünftig vielleicht auch mit einer App arbeiten, <lacht> vorausgesetzt. Und ähm, ich könnte ihnen halt immer wieder was Gutes tun, sozusagen. Also so als soziales Projekt finde ich das echt spannend. Aber mhm. was habt ihr da vor? Ja, wir wollen es halt machen, dass jeder einfach drauf gehen kann und schauen kann, was in seiner Umgebung halt so los ist gerade. Also ja. Alles klar. Dann vielen Dank an Benjamin und an Caleb für den spannenden Vortrag. Und das war's mit... Diese Session von den Lightning Talks, aber es war es noch nicht mit den Lightning Talks als Ganzes. Um 16 Uhr geht es weiter mit unserer letzten Session. Da geht es um die Themen, die Grundlagen von Inkscape, um Generative Art und um äh, ein äh, sehr spannendes Projekt Animatronics, äh, interaktive Kunst aus recycelten Komponenten. Bis dahin.